Affiliate Marketing mit der Affiliate Leads Formel. Es ist sehr wichtig, gerade als Anfänger zu verstehen, dass es mit das wichtigste ist, eine eigene E-Mail-Liste aufzubauen. Ist ja klar, wir wollen sofort unsere Affiliate Links bewerben, damit wir gleich Geld verdienen. Aber um wirklich langfristig auch immer mehr zu verdienen, musst du deine E-Mail-Liste aufbauen. Und dazu empfehle ich dir ein Webinar. Das nennt sich Affiliate Leads Formel. Und hier unter dem Video kommst du direkt zur Einladeseite des Webinars. Ist hundertprozentig kostenlos, keine Sorge. Ähm, drei Fehler, die du unbedingt gerade als Anfänger im Affiliate Marketing nicht machen darfst, werden da auch noch dargestellt und natürlich, wie du sie vermeidest. Ja. Also hier unter dem Video einfach auf den Link klicken und dann wünsche ich dir noch viel Spaß bei dem Webinar.